Ich bin Mitglied Bündnis Freie Bildung, weil ich mich für Offenheit in der Bildung engagieren möchte und das eine ganz tolle Gelegenheit dafür ist. Wer profitiert von meiner Arbeit, meinen Konzepten, meinen Ideen? Also ich bin ja Wissenschaftler, Bildungswissenschaftler und ich hoffe damit immer einen Beitrag für gesellschaftliche Aufklärung beisteuern zu können. Die Öffnung der Bildung ist wichtig für das Gelingen der digitalen Gesellschaft oder digitalen Transformation, weil ohne Öffnung, ohne Offenheit kann es gar keine Bildung geben. Das ist die, die Grundvoraussetzung von allem. Von der Bundesregierung wünsche ich mir zum Themenfeld Open Education, dass sie ihre Versprechungen, wie es im Koalitionsvertrag ja stehen auch tatsächlich umsetzen. Also dass es nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, sondern dass äh, tatsächlich was passiert.